مرحبا أهلا بكم في قناة Crazy Kids. alle Leute, willkommen wieder beim Crazy Kids. أنا اسمي مونا ويوم راح أعلمكم الضرد مع المية و طبعا إذا هذا أول فيديو رياضيات تشوفونه معي روحوا لا أول فيديو رقمه واحد مش يصير صير أسهل لكم وتفهمونه زين. راح أقول الأول شيل بالعربي وبعدا بالألماني. وإن شاء الله يعجبكم. Und heute werde ich euch das mal mit 111 beibringen. Also wenn das das erste Mathe-Video, das ihr seht, dann geht auf Nummer 1, das erste Mathe-Video, damit es leichter für euch ist und ihr es verstehen könnt. Also ich sage es als erstes auf Arabisch und dann auf Deutsch. Mami Orbao borre شو نحله أول شيء نعمل الأحد ضرب أحد يعني أربعة ضرب واحد هي أربعة هنكتبه هنا سامي راح أكبر لكم هيتوقع ما خمبي <تصفيق> وبعدها نعمل العشرات زائد أحد هي ثلاثة زائد أربعة هي سبعة هنكتب سبعة وبعدا نكرره نعمل ثلاثة زائد أربعة هي سبعة وبعدا نعمل آخر شيء ثلاثة ضرب واحد هي ثلاثة فالجواب هو ستة الاف سبعمية واربعة وسبعين نعمل مثال ثاني مشان نتأكد انه في التوزين ستة وستين ضرب وهكا بفوق ضرب اثنية و انتبهوا هون بشي شوي يتغير اول شيء نعمل الاحد ضرب احد هي ستة ضرب واحد ستة وبعد نعمل ستة زائد ستة 12. نكتب الاثنين شكون نعمل بالعشرة او بالواحد الضلط. نكتبها فوق واحد واحدة صغيرة او نخلي برأسنا وبعدها نكرره ستة زائد ستة هي 12 مع هاي زائد هاي الوحدة هي ثلاثة فنكتب سلا ثلاثة وبعدها هاي الواحد تروح وبعدها ستة ضرب واحد هي ستة زائد الواحد الضلت هي 7 سبعة والجواب سبعة مثل كل مرة راح نعمل هو الصغير انا راح اكتب الرقم وانتو بتقدرون تفكرون شنون تحلونه راح هاي عشان يضل المكان تسعة ضرب راح اعلمكم تحلونه طبعا وقفوا الفيديو مشان تفكرون تسعة ضرب واحد هي تسعة وبعد 8 زائد 9 هي 17 نهض السبع والواحد هون وبعد 8 زائد 9 هي 17 زائد هذه الواحد هي 18 وبعد 8 ضرب 1 هي 8 زائد هذه الواحد هو 9 فـ 9879 هذا الجواب und schau mal, du Video. einmal du Like, Subscribe, holt dein Sohn, fahrt nur ne Jaws mit Schande, mach dein Sohn, hol dein Video. Alaikum. Und jetzt werde ich euch das Mal mit 111 beibringen. Wir machen ein kleines Beispiel. 34 mal 111. So, was mache ich als erstes? Ich mache die Einer mal die Einer. Also 4 mal 1 sind eine 4. Dann schreibe ich eine 4. Und dann mache ich die 10er plus die 1er, sind eine 3 plus 4, sind eine 7. Und dann mache ich das nochmal. 3 plus 4 sind eine 7. Dann schreibe ich auch eine 7. Und dann 3 mal 1, sind eine 3. Dann schreibe ich eine 3. Sind 3774. Jetzt machen wir ein anderes Beispiel. Hier passt auf, hier wird es ein bisschen anders. 66 mal 111 sind. Als erstes die einer mal die einer sind eine 6 mal 1. Dann schreibe ich eine 6 und dann 6 plus 6 sind eine 12. Was mache ich dann mit der, den 10er? Ich schreibe eine 2 und dann eine kleine 1 oben. Also ich schreibe die hier oder ich lasse sie im Kopf. Dann mache ich das nochmal. 6 plus 6 sind eine 12, plus diese 1 oben sind eine 13. Und dann noch eine 1 oben. Dann 6 mal 1 sind eine 6, plus diese 1 oben sind eine 7. Dann ist es 7.326 das Ergebnis. Okay, und jetzt machen wir einen Quiz. Ihr, ich schreibe eine Zahl und ihr könnt dann das Video anhalten und nachdenken, wie rechne ich das. Okay, ich mache das kurz weg damit es Platz hat. Okay. 89 mal 111. Okay, jetzt bringe ich das gleich. 9 mal 1 sind eine 9. Dann 8 plus 9 sind eine 17. Eine 7 und die 1 um Und dann 8 Plus 9 sind, sind, sind eine 17, plus diese 1 sind eine 8, 10. 8, plus 1, 8 mal 1 sind eine 8, plus diese 1 oben sind eine 9. Das macht 9879. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bitte Daumen nach oben, abonniert diesen Kanal und vergesst nicht, die Glocke anzuschalten, damit ihr kein Video verpasst. Tschüss, Assalamualaikum und bleibt fleißig.